Also, ein weiterer Indiz dafür, wie, wie stark oder wie äh, und durchgängig diese Unternehmensphilosophie ist: jede Einheit ist autark. Das ist das Amöbenprinzip von Dr. Enamori. Also, jede Einheit ist autark, muss sich autark rechnen. Das heißt, äh, ich habe ja gesagt, sehr, sehr gesundes Unternehmen. Wir schleppen also keine, äh, wie soll man sagen, also defizitäre Unternehmen werden nicht mit durchgeschleppt. Ob das jetzt ein defizitäres Land ist oder eine defizitäre Sparte, ist eigentlich äh, egal. Wir hatten zum Beispiel für auch Digitalkameras. Yashika war mal äh, eine hundertprozentige Tochter. Wir haben auch unser eigenem Kyocera-Label ähm, Digitalkameras verkauft. Das hat das Unternehmen zugemacht, als die Fotobranche den Bach runterging. Also da wird nicht, äh, also tote Pferde soll man ja bekanntlich nicht reiten. Das wurde als solches identifiziert. Das geht aber weiter, also jedes Land heißt halt auch, wir haben eine andere Vertriebsstruktur als die nordischen Länder, als die englischen Länder. Es gibt Länder, die haben Direktvertrieb, wir haben keinen. Es gibt Länder, die haben sowohl als auch, es gibt Länder, die haben nur Distributionsvertrieb und das ist halt so, wie die das für sich halt am besten erachten. Und deswegen gibt es ja halt keine zentrale Vorgabe, sondern immer nur das gute Beispiel, das man annehmen kann, aber nicht muss. Und da würde ich mir halt wünschen, dass das mehr Schule macht, weil es ja nicht nur... Umweltschutzaspekte hat, sondern tatsächlich auch einen äh, ganz handfesten, vertieblichen äh, Grund und äh, Berechtigung. Ne? Ja, tatsächlich sind wir der älteste Wirtschaftspartner der deutschen Umwelthilfe überhaupt, weil wir waren der erste, äh, ja, das erste Unternehmen, das sich äh, mit denen verbrüdert hat im, im, über, im übertragenen Sinne. Das ist 1986 entstanden. Das lag so ein bisschen daran, dass wir einen, äh, einen langjährigen Mitarbeiter hatten. Ich glaube, der Mitarbeiter Nummer zwei oder drei war das. Der ist seit zwei Jahren in Rente. Äh, und der hatte tatsächlich, äh, der war vom Fach, der war also Chemiker, also Naturwissenschaftler. Und der hat das so ein bisschen vorangetrieben. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es entstanden ist, ob das die Umwelthilfe auf uns zugekommen ist oder. Die, äh, wie auf die Umwelthilfe auf jeden Fall, war das auf der CBIT 1986, ist es quasi per Handschlag diese Partnerschaft besiegelt worden. Also in diesem Jahr, wenn es die cbit gelte gegeben hätte, wären es 34 Jahre gewesen. Und der andere, also auf unserer Seite war das der Herr Herb, Detlef Herb, und auf der anderen Seite war das der Jürgen Resch, der ist heute noch Hauptgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Und solange besteht diese Partnerschaft und wir haben uns immer. Das ist auch ein, Bereich, ein Beispiel für die Langfristigkeit. Also wir machen selten Sachen nur einmal. Das ist immer tatsächlich von der, von der langen Dauer getragen. Wir haben uns ja sehr stark engagiert in dem Projekt Lebendige Flüsse. Da gab es die lebendige Elbtalaue etc. hat eine sehr aktuelle Brisanz erlebt zu Zeiten des Oderbruchs mit diesem wahnsinnigen Hochwasser. Da ist tatsächlich auch der breiten Bevölkerung klar geworden, wie wichtig so eine Renaturierung ist, weil sonst äh, hat es auch da die Natur einen, einen, einen Rückschlag auf die, auf die Wirtschaft. Wenn die Dämme brechen, dann äh, geht das alles den quasi Bach runter und äh, zurückbleiben Verwüstungen. Ähm, das besteht seitdem, die lebendigen Flüsse, und das gibt es immer noch. Und wir haben äh, bei uns in der Nähe die, die äh, Odenbacher Kempe, da ist der ein, ein Stück Altrein renaturiert worden, Gehen wir auch tatsächlich immer mal wieder mit, mit den Mitarbeitern hin. Das ist ein schönes Beispiel, auch direkt vor der Haustür. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass wir uns auch quasi in der direkten Umgebung engagieren. Da ist der Eisvogel zurückgekommen. Also das ist eine schöne Erfolgsgeschichte und wir sind halt stolz darauf, dass wir diese, diese Partnerschaft immer noch fortführen, auch zu Zeiten, in denen die Deutsche Umwelthilfe durch dieses Dieselgate sehr in Verruf geraten wurde, ger geruf geraten ist. Und jetzt muss man ein bisschen erklären, wir sind sehr, sehr stark in der Automobilindustrie, engagiert durch, durch ähm, die Keramikkomponenten, durch Halbleiterkomponenten, durch äh, Sensorik im Automobilbau, Abstandsradare, Displays in Autos, also es gibt fast nichts, wo Kyocera nicht drinsteckt, was man aber nicht weiß, weil es nicht draufsteht und wir es auch nicht sagen dürfen, dass wir im 7er BMW in den Display stecken, was von links bis rechts über das Armaturenbrett läuft und die Automobilindustrie war natürlich zu Zeiten des Dieselgates alles andere als amused, dass die Deutsche Umwelthilfe, die quasi in jedem Bundesland, in jeder größeren Stadt vor den Kali gezogen hat, und haben dann irgendwann angefangen Druck auszuüben. Das ist dann relativ schnell zu uns geschwappt und wir mussten uns schon dafür rechtfertigen, dass wir das machen, aber wir haben halt gesagt, erstens ist das eine lange Partnerschaft und wir schmeißen die nicht über Bord wegen ein bisschen Gegenwind. Zweitens haben wir gesagt, dass wir immer noch an denen festhalten, ist ja ein Beweis dafür, wie, wie authentisch diese Partnerschaft ist. Und drittens ist es ja so, dass die Umwelthilfe ja nicht mehr gemacht hat, als den Gesetzgeber darauf hinzuweisen, dass er doch die selbst, selbst erlassenen Gesetze durchsetzt. Also es ist ja völlig unstrittig. Also so gesehen ist diese ganze Argumentation, an den Falschen geraten, zumindest unserer Auffassung nach. Ja, und wie auch immer, das ist natürlich eine sehr glaubwürdige Geschichte. Also in solchen Zeiten zu so einer Partnerschaft zu stehen, ist tatsächlich Beweis dafür, dass es jetzt nicht nur ein Marketing-Gag ist, mit dem man sich irgendwie, das hängt man an die Haustür, wo dann Gäste reinkommen und sehen das und so. Das ist tatsächlich lang gewachsen und auf, basiert auf sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit. Die haben uns auch beraten, als es um diese Klimaneutralisierung ging im Toner. Da haben wir es oft durch die beleuchten lassen. Das ist ja auch nicht komplett unumstritten. Die haben uns dann auch geraten, den und den Partner dafür auszuwählen. Also so, das ist tatsächlich so eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Marketing halt halt nach. Eine schlechte Botschaft hält sogar noch viel länger nach als eine, eine positive Botschaft. Deswegen muss man auch mit solchen Lippenbekenntnissen oder mit dem Greenwashing, ist ja so ein Begriff, ja. muss man halt fein aufpassen, da kann man sich auch in die Nässe setzen. Und das, das hat halt einen, einen sehr unerwünschten und sehr lang halt anhaltenden Nebeneffekt. Mhm. Ja. Und da hilft dann, dann sowas wie, wie auch in, in schwierigen Zeiten zu solchen Partnern wie in der DOH zu stehen. Das ist halt tatsächlich am Ende vom Lied auch, äh, hat halt positive Aspekte, was die Glaubwürdigkeit angeht, wenn man sich quasi äh, mit so einem streitbaren ja. Partner äh, äh, zeigt. Ne? Mhm. Wir glauben halt daran, dass, ist das, dass ja, ja. Man, man, muss halt dafür einstehen, ne? was man an das, was man glaubt.